und willkommen, mein Name ist die Rollpi und ich werde kurz euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Hey, wir sind im klassischen Modus. In der letzten Folge haben wir ja muss gemacht, also kommt jetzt klassischer Modus. In. Ja, wir haben noch ungefähr 30 charakteren äh, vor uns. Das ist heißt so ungefähr 15 Parts, wenn wir noch klassischen Modus spielen. Geil, ne? Gut, alles klar, vielleicht werden wir ja irgendwann mal durch damit. Äh, ich habe mich mal entschlossen, die dunkle Samus zu spielen. Und Ridley. Habe mir so vorgenommen, mir so ein bisschen klassische muss zu machen. Aber von meinem Fernseher das muss ich weg Ich versuche ab jetzt mal so ein bisschen themenbasierte klassische Muss zu machen. So also jeden Part irgendwie so, ein, so eine Kombination von Charakteren, die auch irgendwie Sinn machen und ja. Ich habe irgendwie okay im Moment irgendwie kurz vergessen, wie die Steuerung noch mal ging. Ähm, ich spiele mit einem brandneuen Controller im Moment und zwar mit einem Pro-Controller. Ich weiß nicht, ob das ein offizieller Nintendo-Controller ist. Also doch, ja, klar. Natürlich ist das ein offizieller Con Controller von Nintendo, aber ähm, der ist nur mit. Oh. Der wird nur mit, äh, Kabel betrieben. Also, ich kann ihn irgendwie nicht drahtlos nutzen. Oh, ein From. Boom. Und ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen, ähm, ja, warum der auf jeden Fall, na, äh, Nintendo lizenziert ist, ähm, weil er im Splatoon 2 Stil ist. Oder vielleicht nur Splatoon 1, weiß ich nicht. Nee, Splatoon 2, nehme ich mal an. Wenn ich sich nicht besitze. Was die Sache ein bisschen komisch macht da sich ein äh, splatoon 2 controller man ähm, sind immer irgendwelche leute an meiner seite ist immer so dass die musik die gerade mit läuft oh, olivers thema ja ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig jetzt mit dem controller zu spielen mit so ein habe ich eigentlich auch mit Controller gespielt, aber da war irgendwie so, so also zwei Controller, so äh, die in der Konsole drin sind, diese beiden Joypads oder Joy-Cons oder wie auch immer die heißen, und ja, die konnte man in so einem Plastikteil einhaken, was dann sozusagen ein Controller wird. Und ja, damit habe ich bisher die ganze Zeit gespielt und jetzt einen richtigen Controller in der Hand zu haben, zum ein Spiel ist ein bisschen komisch, also ja ich wundere mich ein bisschen komisch spiel oh. schnitter okay, alles klar schön bunter controller so grüne und pinke kleckse sind da überall drauf sieht toll aus müsste ich nur das Platoon 2 haben Na Komm. Oh, er ja, hat mich getroffen. Wär. Boom. Oh, ja. habe oh, ich hab schon gewonnen? Warum kann ich auf einmal schießen? So bananen Na, ich glaub, wo ziehst du hin? stelle mich nicht so gut an ich weiß aber was soll es wird schon gehen verdammt so sagen so erfahren mit Samus bin ich auch nicht also dunkel Samus in diesem fall ddn heißt das ding glaube ich richtige hast den falschen kaputt gemacht, du Idiot. Okay, gut. Muss mich noch ein bisschen gewöhnen, ich weiß. So, ein bisschen größer als sonst und anders in der Hand liegt er auch, also natürlich jetzt keine ausrede sein aber trotzdem ich habe gar nicht geguckt wie die Route heißt von von ihr oh, und nimm das glurak bin ich gut dass mein computer gesteuerter gelf irgendwie die meiste arbeit macht auch aufeinander los ja, und der Stern macht ganz schön Schaden was ist das? wow ich dachte ich fliege jetzt raus oh Gott <lacht> <Muss ja das lacht> Ey, alle sind gerade rausgeflogen oh, gerade raus Gott verdammt Lass mich raten. Ah, Shigi ist noch am Leben, okay. Boom. Ah, war schon wieder so unnötig, ey. Also jetzt, Ich will mir ja keine Ziele setzen hier im klassischen Wurst nicht mehr. Also ja. Und Team was das hat mario ich habe luigi an meiner seite oder war luigi er ja, war luigi klamotten an no. war luigi für smash was das Ja, das Oh, weg. Na. Du schaffst das schon, Luigi, ne? Ah, jetzt komme ich. war Ja, immer noch noch leben. Wo ich? Mmh. Tschüss. Ich finde diese Hintergrundeffekte so richtig geil. War schön. Ja, ich fühle mich irgendwie voll energielos gerade. Ich weiß auch nicht, wo ich. Oh, die kämpfen noch gegeneinander gut. Ja, sind Samus und halt Ridley, ne? Nämlich, dass die beste Freunde sind, was ist das. Oh ja. stimmt ja eigentlich. Ich könnte eigentlich die ganze Zeit hier weit weg bleiben. Was ist das? Was ist das? Oh Gott. Ich was schönes gesehen. Gib mir das besser hat? Hey, ja das Ding von Virtual Fighter oder Virtual Fighter, Nakira, glaube ich. Warum läuft er mit beschissener Grafik herum? Bonusspiel. sie also gleitet voll über dem boden ich habe keine ahnung wer dann dunkle Samus übrigens ist also dunkle version von samus ist mein erster tipp irgendwie gibt es von jedem nintendo charakter irgendwie eine hatte Boom. gibt es von jedem nintendo charakter irgendwie eine dunkle version ne dunkler link irgendwie es doch, wenn ich mich nicht irre. Ja. Was Was? Ähm. Ja. Dunkler Link, dunkle Samus, finsterer pit Mir gibt's doch von jedem Charakter schon fast eine finstere Version, ne? Finsterer Mario. Na, kommt schon, Samus kommt nicht, um mir zu helfen. Warum nicht? nämlich beste freunde sowie Pit und dark wird es geht dann wieder los ey. Boah. Ey, warum ist sind diese warum ist dieser kampf hier so unglaublich schwer ich verstehe halt nicht er ist weil die beide so random sind ey. Der eine kann diesen angriff einsetzen ganz ja, welche haben der andere setzt irgendwie einen genauen gleichen angriff ein der irgendwie nicht gerade so zusammenpasst mit diesen einladungen war schon wieder gefingert nicht nur einmal gegen einen kämpfen von denen oh, wie bin ich hier Na, okay wollen bis heute weiß ich nicht wie man die meisten von denen angriffen hier ausweicht ey. Na, wie willst du diesen Angriff ausweichen? Ich verstehe nicht. mal schwieriger als die Angriffe von anderen Bossen. Ah. So, komm her. Ich werde hier wortwörtlich von jedem Angriff immer getroffen. da was dann so. Boah, guck mal. Ist sie auch ein mensch unter ihrer rüstung oder ist sie einfach nur weiß ich nicht die rüstung zum leben erwacht irgendwie bekomme ich so diesen eindruck dass sie einfach nur eine rüstung ist irgendwie die äh, zum leben erwacht ist und halt böse ist das nicht irgendwie na, jemand Darunter ist. Oder hat man nicht die Knöpfe? Wir ne? müssen weiter weg hier. ein Controller halten. Ja, übrigens auch ein Gamecube-Controller, aber ich zu spät gemerkt, hat man dafür irgendwie so ein Adapter braucht, weil die haben irgendwie noch diese Nintendo Gamecube-Anschlüsse. Und, ja, den hat die Switch natürlich nicht, also, muss ich erst so ein Gerät noch nachbestellen, dass, äh, hier so ein Anschluss hat. Ich dachte irgendwie, hat wäre USB oder irgendwie sowas, aber anscheinend nicht. Und ja, gut. Da ist irgendwann, wenn ich den GameCube-Controller auch noch mal ausprobieren, weil es soll ja irgendwie der beste sein hier für Super Smash Bros. Ich habe das ist auch der einzige Grund, warum, äh, oder eines der wenigen Spiele, womit man irgendwie noch äh, in Verbindung mit den gamecube controller spielen kann, so wie ich das gehört habe. Also so viele Spiele gibt es irgendwie nicht, die mit denen kompatibel sind. <lacht> also ja, also, ich hoffe, ich die zukünftigen Nintendo-Konsolen den auch irgendwie supporten. Aber sonst habe ich den Mod wirklich nur für eine Konsole gekauft, Hätte ich dann doch eher schon seit der wie irgendwie so kaufen müssen für Brawl. Obwohl ich hatte so einen, ich hatte so ein game controller für äh, für die brawl, äh, für die für die brawl für die Nintendo Wii und da war aber so ein, äh, so ein, wie nennt man das nochmal, inoffizieller Controller, also nicht lizenziert von Nintendo direkt und der a knopf von diesem Controller ist kaputt, also und den a auf dem braucht man ja nicht so oft in Irgendwelchen Spielen, ne? also, ist jetzt, ja, weil ich, den kannst du, der hängt irgendwie nur so komisch ab und, äh, die brauchen man nur so ganz leicht antippen mit einer Feder und, äh, das Spiel nimmt das schon irgendwie so als Input, also, tipps du nur so einmal an, so, ping, dann, puf, schlägst Du, du muss nur einmal kurz darüber gekommen und der, ja, damit kannst du nicht zocken. Also ja ist ein bisschen doof habe ich aber jetzt zwei neue controller ich meine der eine das eine Plastikding, das dabei war war eigentlich auch nicht schlecht muss es halt nur die kleinen controller da rein rastern sage ich mal Und dann ging es eigentlich auch dunkle samus elite beat angels das? Also wie Zero Black chronicle oder so. Ähm Keine Ahnung. Nehm ich jetzt mal an. Ich habe irgendein Lied. Nintendo Land, habe ich gelesen. Okay. Dann noch. Wo ist er? Unten. Ja. Ridley. Nee, natürlich den Google. Hm. Natürlich. Was ist denn das für eine Frage? Warum sollte ich mit einem Ticket anfangen? Ich meine... Ich bezahle auch keine Punkte, wenn ich hier beginne. Da, ja, Haben sich auch viele Leute gewünscht. Ich war keiner von denen, mir war relativ egal, weil ich keine Ahnung von Links habe. Von Metroid, also... Boom. Ja, Ridley, kann Feuer spucken. Er kann irgendwie diesen Angriff machen, womit er irgendwie... ihn auf dem Boden hinterher zieht. Der hat einen Blitz geschossen, okay. Ich, gewohnt. ich mag diese eine, weil die nicht spricht irgendwo immer mehr Platz hat. Wow, hallo! Da kann er ja irgendwie diesen einen machen. Dürfte damit sticht ein, weiß nicht genau, was er macht. Im 100 er match hat hat jeden irgendwie mit einem Schlag erledigt. Also nicht irgendwie rausfliegen lassen, sondern wirklich getötet. ist genauso. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Das ist ein Pilz. Oh, jetzt ist Ridley zu groß für dieses Spiel. Oh Gott, nein, nein, nicht angreifen. Hühnchen. Töte die... Gegen die Ohren weiß also auch so von die blöde Level. doch mal. Ist also ungewohnt so Charaktere zu spielen, mit denen nicht so gut bist oder gar keine Erfahrung hast. Also wenn er so komischen Leveln ihr spielt, spielt gerade voll wie Arsch. ein Gefühl. Mit in die Fresse. <lacht> okay, ich wollte schon sagen. nämlich oh. ein bisschen näher von gannendorf Seine Sturmangriff. Okay. Hey, sein, sein Helm war kaputt. Sehr gut. Da kann ich besser seinen Kopf erreichen. Unterwirft das Universum. Ich habe gar nicht geguckt, wie die eine Route vor ihm ist. Boah. Hallo, kann ich auch was machen? Danke. Ich knapp den. Verdammt, den kann ich nicht greifen damit. Alter, die machen mich voll fertig. Der Panzer macht irgendwas. Oh Gott! Ja, dann habe ich gedrückt, so also mehr Feuerball kommt raus. Und immer mich voll fertig, ey. Was das? Oh, Alola wohl picks ja, man mich voll fertig. Leicht spielt ja einmal aus so mit dem controller bin ich nicht so gut ein bisschen merkwürdig hey hat er mich echt damit getroffen gibt es doch nicht hey, machen mich aber auch hier fertig ey. ich fliege schon wieder hier gleich raus Alter. Alter. Was ist das? Er ist voll unfair. Die Ladies gehen voll auf mich los. Mario tut die ganze Zeit... verdammte Boah. Wir haben das jetzt mal bald. Wo ist das? Was hat? übernehmen bin ich auf jeden Fall nicht gut. oder oh, liegt echt an dem Controller. Wo? Oh. Was? <lacht> Was war das denn? <lacht> Da war ich der kürzeste Kampf in der Geschichte von Super Smash Bros. Habe ich so ein Gefühl? Das ist genau wie dieses Suicide Bomber von Ganondorf, ey oh mein Gott, bin ich echt nur so schlecht gewesen in den früheren Kämpfen? Das Ridley ist der stärkste Charakter aller Zeiten. Vielleicht so große Dinge aber okay. Wenn äh. äh. ich laufen. Äh. Oh Gott. nein <lacht> ja außer ey. Ja, nein, geweck fast bin nicht an ah, ah. Boah. Ridley, der zerstörer der welten nehme ich an keine ahnung von Ridley. ich habe keine ahnung von metroid ich habe glaube ich noch einmal irgendwie so gameplay gesehen von also so persönlich irgendjemand ich weiß nicht mehr wer zwar irgendjemand den ich mal kannte hatte das Spiel aber habe ich nur so ein bisschen von gesehen ich glaube das war bei Metroid wollte ich da gesehen habe Kann ich nicht greifen damit Ich treffe den damit nicht. Und da war ich weg oder auch nicht. Ach so ich bin betäubt. Oh, ihr Pisser. Ich weiß nicht, ob ich so Probleme habe gegen diese blöden Hände. Na, nein, ich dachte wieder eine. Boah, wollte ich erledigen, bevor du irgendwie Schaden machst aber da vertreit nicht. Eh. <lacht> äh, äh. sagen, machst du schon wieder den gleichen Angriff? Oh. Jetzt Feuer. Ja gut. Ah, oh, das ist doch heiß, Mann. Ah. Ich bin ein Mensch. <lacht> stell ich mir irgendwie so vor. <lacht> ich stelle mir irgendwie so vor, der mit diesem Ton so aufsteht. Und sich, und sich so sagt so hey, guck mich an, ich bin ein Kopfgeldjäger namens samus <lacht> Wenn sie daneben steht, dann sagt Gott verdammt Ridley. <lacht> Na schön. Ja, ich es zwar glaube ich, schon oft gesagt, aber Ridley ist irgendwie so der Charakter in diesem gesamten Spiel. Ja, ich mir so vorstellen kann, der sich als einziges nicht irgendwie so vornehmen benehmen kann oder so. In allen anderen Charakteren kannst du dich irgendwie hinsetzen, so mit Ganondorf, Bowser und so und zur Not. Die können irgendwie so einen Kaffee trinken und Ridley ist irgendwie merke um und frisst irgendjemanden und irgendwie stelle ich mir vor nur der ernste der ernsteste charakter in diesem spiel aber vielleicht irre ich mich auch vielleicht hat ja ridley irgendwie mehr charakter und ich weiß es nicht weil die metroid spieler hier könnte mehr ruhig irgendwie könnte mich erleuchten das hat nicht so ist er irgendwie voller tiefgründiger charakter ist oder irgendwie so was weiß nicht ich könnte übrigens auch mal irgendwie in den kommentaren schreiben welche charaktere ihr als nächstes sehen wollt oder müsst ihr auch daran denken äh, ich tue immer so weil nicht ganzen haufen von videos aufnehmen auf einmal also wenn ihr zum beispiel irgendwie sagt ich möchte den und den charakter im nächsten part haben oder das nächste mal wenn du Klasse spielt in der Regel habe ich dann schon wieder, weil ich fünf oder sechs Parts aufgenommen das heißt irgendwie so erst nach dem dritten Anlauf oder irgendwie so was, wird man vielleicht die Charakter sehen, die ihr euch gewünscht habt. Also nicht wundern, dann ne? ist dann irgendwie andere Charaktere im nächsten Part oder im übernächsten Part spiele. Wäre schon welcher Vorschlag dann auch, wenn es geht, so ein bisschen themenbasiert. Ne? Also so wie hier Metroid halt. Ne? Letzten Mal haben wir ja auch äh, Kid Icarus gemacht und äh, Fire Emblem. Wolf und Snake, die waren ja von Brawl. Also hat auch, auch ein bisschen so gepasst. Ne? und Hey, Rattler's. Mein Gott. Habe ich übrigens auch gehen Da kann ich gleich mal zeigen und zwar kann man sich hier tipps angucken vom spiel urbosa ich, ich hatte schon mit calamity ganz bälle da so, gehen wir mal zurück und der tipps hat man irgendwie Warte mal hier weil also ich wollte dich alles hier irgendwie angucken also habe ich zum beispiel bei kämpfer hier kurz bei mario mal nachgeguckt und Find man findet man so ganz schön viele tipps das sind die gleichen die auch in den nahe glaube ich auftauchen und ja hier wird jeder noch mal irgendwie so ein bisschen detailliert aufgeführt zum beispiel hier mittels cape die steuerung umkehren marius Cape dreht einen gegner nicht um seine eigene achse er sorgt auch dafür dass die steuerung des gegners für eine weile spiegelverkehrt ist das wusste ich zum beispiel nicht und als ich das dann gelesen habe habe ich mir an auch schon gedacht huh, das ist gut zu wissen und als ich redal das gerade gesehen habe man kann auch hier die ganzen Bosse nachgucken. Ich glaube, bei Grundlagen war das. Oder dies und das. Keine Ahnung. Und da stand auch, dass man den Schwanz von los abhacken kann. Also, ja, hatte ich also doch ich Man kann den wie ein Monsterhunter abhacken. Und dann soll man angeblich ein Bonus-Item kriegen. Dann versuchen wir das nächste Mal, wenn wir mal gegen äh, Raddoloss kämpfen. Wer ist das? Maus. Xenoblade. Mein Gott, hier ist ja nur Musik. Cool. Ist meine Musik hier aufstocken. Okay, unser ganzes Geld schon wieder weg ja im nächsten Part werden wir hoffentlich wieder ein bisschen geld bekommen weil ja wieder abenteuer muss spielen geil ne? und dann würde ich sagen danke schön fürs zuschauen bitte schaltet beim nächsten part vorbei und hinterlasst ein like ein aber ein kommentar und also was das wäre richtig dolle und ja ciao.